Ganz herzlich willkommen, liebe YouTuber, lieber, lieber Fanclub, ähm, es macht immer total Spaß mit euch und jeden Samstag, wenn ein Video rauskommt, lese ich immer, gucke ich immer dann ganz neugierig in die Kommentare und ich lese ja auch alle Kommentare und es macht also echt so viel Spaß, dass ich mir tatsächlich, und es ist jetzt äh, keine Öffnungszeit im Laden, dass ich mir jede Woche ein neues Video ausdenke und... Ähm, das sehr, sehr gerne euch zeigt. Es ist echt Wahnsinn, dass es mittlerweile, dass ihr schon über 16.000 seid. das ist echt Bombe. Und deswegen gibt es heute viel gewünscht. Einmal in Entstehung ein Herbstkranzvideo. Aber zuvor... Ein kleiner, kleine Rückblick nochmal auf das letzte Video, da habe ich gezeigt ein, eine Hortensie, eine wunderschöne weiße Hortensie in einem Olivenring gebunden, ja, das ist eine efeu basis aber da mache ich den Videolink nochmal oben rein und da habe ich auch dazu gesagt, auch mit weißen Nelken habe ich gezeigt, dass man weiße Nelken ganz toll als Ersatz nehmen kann und ich hatte im Video, hatte ich die nicht griffbereit, aber man kann auch die Hortensie mit Nelken ersetzen, und was ich natürlich nicht zur Hand hatte, was traumhaft schön ist in diesem Rosé mit dem Borde also ja eigentlich Bordeaux pinkfarbenen Rand, sind diese tollen Nelken, mit denen man natürlich auch äh, ganz einfach eine Hortensie äh, ja oder ich sage jetzt mal diesen gezackten Charakter der Hortensie nachbilden kann. Und ich habe dann im Video zehn weiße Nelken genommen und hier könnte man genauso jetzt auch zehn von diesen tollen wunderschön, in diesen tollen Farben mit, von diesen Nelken nehmen und könnte diese Kugel auch in Farbe nachbilden. Und es gibt noch viel, oh, es gibt so viele tolle Nelkenfarben. Die gibt es auch in Lila und gibt es auch mit so einer rosa Mitte und außen Außenlilla. Und, ach, was ich das ist so eine Vielfalt. Ich glaube, diese Sorten gab es früher nicht, weil früher hat jeder immer über weiße und rote Nelken gesprochen. Und da die jetzt so toll sind, den Nelken noch, auch für Hochzeiten. Das ist der Hammer, wie viel Nelken wir verarbeiten. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um den Herbstkranz. Und ich habe hier schon mal so ein paar schöne Musterexemplare. Haben wir schon gemacht. Sie sind jetzt auch auf Bestellung. Also der hier ist tatsächlich auch schon verkauft. Ist mit Früchten, ist mit diesen schönen grünen Fuchsschwänzchen. Das sind getrocknete Mohnkapseln. Ja, und äh, dieses, dieses Gras, das hier, das ist ein Schwänzchengras, ja, das ist auch tatsächlich schon getrocknet. Und äh, das ist dann auch immer schön begrünt, was man auch ganz toll nachbestücken kann mit einer frischen Efeuranke. Da braucht man wirklich diese, diese dicken, grünen, festen Ranken mit den dunkelgrünen Blättern, also die reifen Ranken. Und das ist jetzt im Herbst auch Gott sei Dank nicht so ein Problem, die zu finden, weil im Frühjahr ist es nämlich eine kleine Katastrophe, und da wollte ich auch noch mal sagen zum Thema Reif und Materialien, weil ich lese ja auch viel in euren Kommentaren, ähm, ihr schreibt dann zu den Grasarbeiten, haben ganz viele geschrieben, das wäre toll an Ostern. Das ist eine ganz tolle Idee, aber an Ostern gibt es noch nicht so schönes Gras. Und deswegen sind die ganzen Grasvideos, ja, dann mache ich auch noch mal ein paar Videolinks rein, die sind wirklich was für den Sommer, weil nur im Sommer gibt es dieses dicke, tolle, ähm, breite Gras. Und im Frühjahr ist es leider ein ja, bekommt man das noch nicht. Hier sieht man auch, wie wir das eben schön mit den Efeuranken ausgegrünt haben. Äh, ist auch ähnlich, nur haben wir hier das farbige Sedum reingemacht. Ja, und das ist also jetzt so ein schöner, herbstlicher, gewickelter Kranz. Der hält auch total lang und entweder man hängt ihn an die Haustüre mit dem Band oder man macht ihn einfach auf den Tisch mit einer richtig schönen, dicken Kerze. Die würde ich allerdings im Glas reinstellen und wenn man dann mal aus dem Raum läuft, dann ist es überhaupt kein Problem dann ist, dann ist es auf jeden Fall total ungefährlich, dass diese Kerze nur im Glas brennt. Aber ich persönlich bin ein Fan von Kranz auf dem Tisch, weil dann ganz einfach, dann sehe ich ihn länger. Ja, und dann haben ein paar von euch auch geschrieben, ich soll doch mal bitte einen Kranz machen mit Erika. Hier ist zum Beispiel schon ein sehr schönes Kränzchen mit Erika. Kleiner Hinweis auch, also wir versenden auch Kränze und das ist jetzt... Äh, dieser Herbstkranz hier, der sitzt zum Beispiel kostet 38 Euro, wenn es jemand wissen will, plus Porto. Also wenn ihr so ein Kränzchen wollt, der ist auch mit diesem schönen Callocephalus, ja, dieser Stacheldraht, Erika mit äh, Sedum und mit diesen tollen Paprikafrüchten, ja, ist der gemacht. Ähm, also ab und zu versenden wir auch, aber ansonsten, alle anderen gehen auch auf Jagd nach diesen Materialien, haben große Gärten. Und machen die auch selber und ich wollte heute noch mal andere materialien nehmen erika fand ich eine super idee erika habe ich gleich aufgenommen Ich habe ganz tollen wilden wein bekommen im großmarkt der ist wunderschön Ach, ich hole einfach mal eine handvoll raus einzeln geht ja eh nicht raus das ist also wilder wein der wächst wirklich zwischen dem weinlaub auch an den mauern oft und der ist auch wunderschön im kranz und was ich natürlich ganz toll fand, sind diese schönen Paprika-Früchte. Und, so, und dann brauchen wir für so einen Kranz natürlich Moos. Ohne Moos ist nichts los. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Dann brauchen wir natürlich einen schönen äh, einen Draht. Das ist ein grüner Myrtendraht. So. Und ich bin persönlich auch ein Fan davon, wirklich viel Moos in so einen Kranz zu binden, ja, zu, zu, zu wickeln. Und um den Anfang zu machen, Nehme ich meinen, meinen Mürtendraht, also ein grüner Myrtendraht das mache ich euch nochmal, den Artikel mache ich euch nochmal rein in die, Be in, äh, oder mache ich einen Link rein mit dem Foto, so und wenn man da mal anfängt, genau, eigentlich muss man erstmal schneiden, ähm, das ist mal Schritt 1, dann nimmt man diese schöne Erika, so, hier sieht man es leider nur noch, der Wurzelballen. Entweder man hat einen Garten, pflanzt die raus, die treibt im nächsten Jahr natürlich schön schön wieder aus oder man wirft einfach den Wurzelballen weg. Manche sagen, ach, sehr schade. Ja, natürlich, aber gewisse Materialien brauche ich einfach für bestimmte Arbeiten. Und wir haben einige Pflanzen, die wir abschneiden und Da zeige, zeige ich auch im nächsten Video noch mal. Was, weil wir haben sehr viele, sehr, sehr viele Arbeiten Hochzeiten und da nehmen wir auch sehr gern Pflanzen und schneiden die ab, wenn wir die Materialien brauchen. Vorteil dessen, wenn man es frisch abschneidet und nicht abgeschnitten kauft, dann äh, liegt schon in, in der Bedeutung von dem Wort frisch, dann ist das, hat das, ist das natürlich ganz, ganz knackig. So. Und ich würde auch mit Moos, bekommen wir natürlich ein tolles Volumen. Das heißt, ich nehme immer mit der linken Hand, lege ich immer die Zutaten an, ja, wickel die hier rein und kann das auch sehr schön mit Moos festwickeln. Ja. Dann nehme ich die nächsten Materialien. Ich muss mir auch überlegen, was ich alles reinwickel, wie ich das aufteile auf den ganzen Kranz. So und dann kann ich immer schön wickeln. Und das muss jetzt natürlich auch für, für alles reichen. Schön ist auch, wenn es hier außen liegt, ja, von der Position her, so dass der Kranz auch nach außen, dass das sehr schön ausschweift. Dann nehme ich wieder ein bisschen Wein. Hier, Moment, jetzt muss ich erst mal Moos holen. <lacht> genau, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist immer so ein kleines, so ein kleines Polster ja, an Moos, man, was man dann nimmt und wickelt, weil je, je voluminöser der, das Kränzchen ist, ähm, desto schöner ist es natürlich und desto wertiger. Und das macht halt macht unheimlich viel Wirkung. Ja. Und dann lege ich die verschiedenen Materialien immer im Wechsel an. So. Nehmen wieder ein bisschen Erika. Also ich würde gerade von der Erika ruhig mal ein Töpfchen mehr kaufen. Das kostet ja nicht die Welt. ja. Das ist jetzt kein Riesenmaterialinvestment. Aber wenn einem dann das Material ausgeht, dann ist es sehr ärgerlich, wenn man, wenn man, gerade, wenn man gerade dabei ist, was zu machen und so einen, so einen schönen Kranz machen will. Das ist also immer lieber ein bisschen, bisschen mehr anschaffen, um dann durcharbeiten zu können, statt nochmal einkaufen gehen zu müssen und eben nicht genügend dazu haben. Und man sieht schon, es ist also ein schöner Wechsel der Materialien. Man kann die Erika natürlich auch in, in einem rötlichen Farbton nehmen, ist auch sehr, sehr schön. Ich habe jetzt beschlossen, heute in weiß, gibt es aber auch einen grünlichen Farbton, zeige ich euch auch, ich habe natürlich alles da, ich habe alles im Hof, ich hatte nur einfach keine Lust, alles in den Laden zu tragen und deswegen zeige ich euch das nachher einfach im Hof. Da gibt es wundervolle Sorten, mit denen ich das machen kann. So. Bei den Paprika gibt es jetzt auch zwei Arten von Paprika. Entweder die Spitzen ja, oder diese, diese Kugeligen sind auch schön. Ich, ich bleibe jetzt aber tatsächlich dabei dieser Spitzenpaprika, weil die so ein bisschen mehr nach außen läuft und auch dann mehr, mehr Volumen macht. Ja, das war jetzt so meine, meine Wahl, meine erste Wahl. Also man braucht schon ganz schön Moos, wie man hier sieht, ne? Das was man immer so als, als Basismaterial dazwischen wickelt. Es ist ein traumhaftes Kränzchen. Und bewusst habe ich jetzt auch nicht die die größte Größe gewählt. Das habe ich extra gemacht. Zum einen, ich will, ich will natürlich auch nicht, dass das Video ewig dauert. ja. Und je größer der Kranz ist, desto länger brauche ich. Größer könnt ihr das selber in Ruhe zu Hause für euch machen. Egal in welcher Größe. Das ist auch ein, ein wunderbares Geschenk für die Herbstzeit jetzt. Wenn man Freunden was schenkt. Und da eine tolle, passende Kerze dazu rein. Ja, bei dem Moos, man sieht, ich nehme immer so ein, ja, so, ich sag mal, wie so ein, so ein Fleckchen Moos, was ich dann äh, drauf mache und wickel. Und das ist immer so ein kleiner, wie so ein kleiner Puffer hier dazwischen. So, ne, ich hätte, ich hätte ein bisschen, manchmal, ja, manchmal könnte man gleich ein bisschen mehr nehmen. Oder man nimmt einfach so einen Streifen, ja, und ne, nimmt den Streifen, dann macht man sich natürlich weniger Arbeit, legt dann wieder was Fruchtiges an, wieder ein bisschen Bilder rein. So. Der hat oft so verschiedene Ärmchen, die muss ich natürlich auch mal teilen, Lässt sich auch gut einfach so abzupfen. Ja, das ist also ein bisschen Fleißarbeit, Grenze wickeln. Aber selbst gewickelte Grenze für die Herbstzeit. Und auch, äh, lassen sich natürlich auch weihnachtlich umgestalten. Ja, da kann man einfach ein paar frische Materialien rauszupfen und kann dann, kann dann weihnachtliches reinmachen. Also auch das ist möglich. Grenze. Grenze sind im Herbst und für Weihnachten sind, sind traumhaft schön und erfreuen sich größte Freude. Interessanterweise mehr bei den Damen, weil wenn die Herren in den Laden kommen und ich sage, ach, wollen sie nicht einen tollen Herbstkranz für ihre Frauen, sagen sie, nee, ich will einen Strauß. Also die Männer wollen die wollen keine Grenze. Und ich sage, mein Spruch dazu ist immer, die Frauen kaufen Grenze. Und die Männer kaufen Sträuße. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären. Aber es ist tatsächlich so, es ist so ein Erfahrungswert, dass Männer eigentlich keine, keine Herbstgrenze oder keine Türgrenze und so. Das ist alles eher Frauensache. Ist lustig, oder? So. Immer wieder ein bisschen Früchtchen dazu schneiden. Dann brauche ich natürlich wieder ein Stück Moos. Ich weiß schon, warum ich so eine große Mooskiste mitgebracht habe. Also jetzt habe ich, hab ich mich fleißig vorangearbeitet mit dem ganzen Kränzchen. Und wir haben uns gerade beim, beim Thema Moos über einen ganz interessanten Aspekt hier unterhalten, während, äh, während ich die Musik eingespielt habe. Also Moos, Moos ist äh, eigentlich ein sehr, sehr haltbares Material, aber äh, es hält nicht, wenn es feucht ist. Ähm, und dann am besten ist es, wenn man feuchtes Moos hat, dann muss man das... Irgendwo im Keller oder im Dachboden oder so, wirklich in solchen flachen Platten auseinanderlegen, trocknen lassen. Also dieses Moos hier, das ist jetzt strohtrocken und wenn das so, so schön getrocknet ist, dann hält es auch ganz toll und dann hält es unbegrenzt. Das ist eine, eine super Sache, aber es darf nicht feucht sein, ja, weil dann, dann ver, vermodert ist und das ist eigentlich total schade. Und wenn das, wenn das so getrocknet wird, dann hält es unbegrenzt. Und man kann das ganz toll verwenden, weil dieses Moos hier ist auch trocken. Ja, man, man sieht es auch ein bisschen daran hier. ist äh, Natürlich habe ich hier schön, schön Dreck auf meinem Tisch. Ja, aber das ist alles getrocknet und das kann ich auch, äh, der, dadurch kann ich das auch super verarbeiten. Also, das so als kleiner Tipp, wie man Moos am besten ja, haltbar macht. So, ich bin jetzt, ich habe mir, ich habe jetzt immer so ein bisschen was dazwischen geschoben, ich bin jetzt natürlich so an der, an der letzten, an der letzten Stelle, wo ich in meinem Kränzchen, äh, ja, die Materialien äh, reinwickel und habe hab auch den Übergang, also entweder man klebt eventuell noch ein bisschen was rein, äh, wenn man, wenn man das nicht schafft zu wickeln, oder man macht einfach das Band, wo man den Kranz aufhängt, man macht das einfach über eine Stelle, wo er vielleicht ein bisschen dünner ist. Das kann man auch gut machen. Aber man kann auch mit dem Heißkleber ein bisschen was ankleben. Das geht also auch wunderbar. Aber das ist natürlich doch so eine Stelle. Ähm, ja, so eine kleine Stelle, die man immer ein bisschen überbrücken muss. Bin ich jetzt auch gerade dabei. Bemühe mich, dass es keiner sieht, wo der Kranz auf, anfängt. Anfängt bzw. aufhört. <lacht> ja, ein bisschen tricksen. Und ähm, muss, muss jetzt auch wieder... Den Draht machen. das heißt, ich nehme den Finger, so, einen bilden Bein habe ich schon hier kaputt gewickelt, so, nehme den Finger, mache eine Schlaufe und gehe mit dem Draht wieder in die Richtung, aus der ich kam. So, habe dadurch jetzt zwei Enden und kann die einfach miteinander verdrehen, ganz einfach. So, und habe dadurch den Draht sehr schön fixiert, der ist jetzt fest, der geht also nicht mehr auf. So. mein Draht immer schön fest an am Rand der Spule festmachen, ja, halte ich hier fest und ziehe den hier an den Rand der Spule rein, ganz wichtig. So, und man sieht jetzt, also ich habe jetzt tatsächlich, das eine war jetzt, da war nur noch ein Rest dran, aber ich brauche doch mehr als eine Erika, ich habe gerade darüber auch gesprochen, man braucht doch relativ viel Moos, also ich würde schon so, Minimum ein so ein Lappen eher mehr ja habe auch einige Stiele an Paprika schon <lacht> ja ist immer gut die waren jetzt auf dem Boden also habe jetzt vier Stiele Paprika der ist fast leer also fünf Stiele die gut besetzt waren mit Paprika gebraucht den wilden Wein habe ich nicht gezählt sorry das äh, also ist doch einiges braucht einiges und es war jetzt in Anführungsstrichen nur ein kleines Grenzchen ähm, ich sehe jetzt hier Ganz klein wenig meine Stelle, an der ich es äh, zugewickelt habe. Ja? Hier und was ich hier jetzt machen kann: Ich habe ja noch zwei Paprika und ich habe auch noch ein bisschen Moos. Die wird jetzt einfach mal kurzerhand. So, Moment, ich habe kein Heißleber mehr. Heißkleber und Klebesticks ähm, sind für diese Arbeiten immer unerlässlich. Ich so, mache noch ein bisschen Heißkleber. Mit Heißkleber ein bisschen Moos drauf, so, nicht die Finger verbrennen, Achtung, kann hier nochmal ein Stück Paprika reinkleben. Ich glaube am Schluss sieht nämlich gar keiner mehr, wo der Anfang war. Und, also wenn man hier mal anfängt noch Paprika reinzukleben oder in, ich sage mal kleine Stellen auszubessern, dann kann man natürlich noch sehr lange machen, aber einmal mal ein bisschen drehen, drehen, drehen. Und keiner sieht mehr, wo der Anfang ist. Ja, und die Erika macht eigentlich auch so einen schönen, lebendigen Charakter. Finde ich total klasse. Ja, bringt so ein bisschen Leben rein. Und optional, so, ich mache ein bisschen Ordnung zwischendurch. So, man kann das jetzt natürlich das Ganze an dem Band aufhängen, an der Haustüre. Und man sieht auch hier jetzt den den Größenunterschied zwischen dem anderen. Der ist natürlich schon eine Nummer größer. Ist aber auch sehr schön mit den Paprikas gemacht. Der hat übrigens, der andere hat übrigens beide Paprika-Arten. Er hat eine andere Erika. Also ich fände dieses Grenzchen jetzt ohne Erika lang nicht so schön wie mit. Weil ich brauche, ich mag dieses, ich mag das so schön, wenn das so, so, luftig, so luftig ist. Und dann gibt es noch eine Sache. Ich habe jetzt hier diesen wunderschönen Efeu. Was ich auch noch optional machen könnte, ich könnte äh, dem Kranz noch ein bisschen mehr Volumen geben, indem ich eine Efeuranke ranke drumherum arbeite. Ja, da kann man ihn natürlich noch ein bisschen grüner machen. Das Ganze kann man dann mit, äh, mit so Metallkrampen fixieren. Ich lege mal eine hier auf den Tisch, dass man die sieht. Das sind diese Krampen, mit denen man den Efeu festkrampen kann. Ist optional. Ähm, ich glaube... Ich glaube, ich finde ihn schicker und, und äh, feiner, wenn ich die Ehevorranke weg weglasse in dem Fall. Aber das war jetzt das Video mit dem ersten Herbstkranz. Ich habe ganz tolle Herbstgrenze schon gemacht und da zeige ich euch auch nochmal die Videolinks und blende euch das dazu ein, weil ich glaube, ich habe jedes Jahr eine Fülle von Herbstgrenzen, und ähm, es sind ja Evergreens, weil Herbst ist jedes Jahr und sie sind einfach immer wieder schön. Und dann habe ich auch noch einen, einen Holzstapel, ja, ich habe Holz vor der Hütte, nennt sich das Video. Und da habe ich den Herbstkranz drangehängt und das ist auch ein Video, das, das ist auf sehr große Begeisterung gestoßen, weil wenn man vor einem Holzstapel so, so ein Herbstkranz dranhängt, dann ist das eine richtig malerische Deko. Und das ist ähm, ja unbeschreiblich. Das haben also auch viele, viele nachgemacht. Und das zeige ich euch auch nochmal, es, äh, es gibt einfach ganz viel zu gucken in meinem Kanal und äh, es gibt immer wieder auch alte Videos, alt vermeintlich alt, ja, aber Videos, die wirklich so toll sind und auch so viel geguckt wurden, das muss ich euch immer mal einblenden, diese Rückschau, weil auch die Ideen von damals, die würde ich auch sofort wieder zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich äh, freue mich über ganz, auf ganz, ganz, ganz viele Daumen. ja. Und sag einfach für heute Tschüss und viel, viel Spaß beim Nachmachen, beim Jagen nach allen Materialien, diesen tollen Sachen und ja, bis bald. Ganz liebe Grüße von eurer Market Tschüss.